Heute mit einem ganz besonderen Leckerbissen für euch. Ja, ich habe es schon auf meiner Instagram-Story veröffentlicht. Meine Instagram-Seite blende ich hier unten ein. Folgt mir, verpasst nichts mehr. Dort kommen die Voreinblendungen auf die kommenden Videos. Ja, heute mal etwas eine andere Ansicht. Meine wunderbare Zuckerseite, Maschallah. Nicht vergessen, Trizeps.at. Mit dem besten Equipment, mit dem kostengünstigsten Equipment überhaupt. Und natürlich mit dem Equipment, das ihr sonst nirgends bekommt, außer bei Trizeps.at. Bisselah. Wer kennt das nicht in der Früh? Geht schon los mit Glutamine, Kreatine, Magnesium, Multivitamine, Fischölkapseln und zwei Stunden später sitzt man auf dem Topf. ja Okay, Spaß beiseite. Jetzt wird's ernst. Und zwar, es geht um einen ganz bestimmten Kämpfer aus Österreich natürlich. Ihr wisst, ich mache prinzipiell oder ausschließlich fast nur Content über österreichische Kämpfer. Warum? Weshalb? Weswegen? Weil auch diese Kämpfer es verdient haben, Aufmerksamkeit zu erhalten und bekannt zu werden in Österreich. Ich nutze meine Reichweite und ich bin froh, euch mit an Bord zu haben. Ja, kommen wir jetzt zum Thema. Oh, Vorsicht. Langsam, langsam. Liebe Leute, natürlich gibt es auch bei FighterO, blende ich euch hier ein, mit dem Code KALID. Bei euren Einkauf bekommt ihr ganze 10%. Verpasst das nicht. Das wirklich großartige Equipment bei FighterO: Boxhandschuhe, Schienbeinschoner, Tiefschutz, Seilsprung, Zahnschutz, <lacht> MMA-Handschuhe, für Profis, für Amateure, 16-unzen bis 10-unzen Boxhandschuhe. Also es ist wirklich alles dabei. Schaut vorbei, lasst Liebe dort und natürlich Code Khalid. So, let's go and let's do it. Wir starten. Wer kennt ihn nicht? Er ist ein Bruce Lee Fan. Es geht um Selim Li Topus. Ja, der Selim Li Topus, der die Oktogon Challenge in Deutschland gewonnen hat. Als Österreicher, wir sind sehr, sehr stolz auf Selim, deswegen habe ich mir auch gedacht, ich nutze meine Reichweite und diese Plattform, um euch diesen Kämpfer etwas näher zu bringen. Was macht Selim so besonders? Zuerst mal zu seinen Grunddaten, denn es ist schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, viele Leute beginnen mit MMA zu trainieren, sie sind 25, 28, 30. Und sie gehen schon mit dieser Grundeinstellung in diesen Sport hinein. Ja, ich bin zu alt, ich werde in diesen Sport sowieso nichts reißen, ich werde auch nicht erfolgreich werden. Deswegen, ich will einfach für mich selbst trainieren, ein paar Kämpfe bestreiten und dann mal schauen, was passiert. Okay, dann habe ich jetzt eine Überraschung für euch. Ich habe mit 26 begonnen, aber Selim Lee hat, und ihr werdet es nicht glauben, mit 30 Jahren begonnen, Mixed Martial Arts zu trainieren. So. Und dieser Mann, dieser junge Mann, ist jetzt 35 Jahre alt und es ist unglaublich, der hört nicht auf, sich weiter zu entwickeln und ich bin mir ganz sicher, und da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, dass Selim Lee es noch sehr, sehr weit schaffen wird, wenn, jetzt kommen wir zu diesem großen Wenn, wenn er seinen nächsten Kampf gewinnt. Denn man muss sagen, er hat erst eine Bilanz von sieben Siegen, vier Niederlagen, null unentschieden. Er hat noch nicht sehr viele Kämpfe, aber dieser junge Mann, das was er macht, das hat Hand und Fuß. Er ist Österreicher mit türkischen Wurzeln, kämpft in der Gewichtsklasse bis 77 Kilo. Seinen letzten Kampf bei Octagon hatte er verloren, er war selbst überhaupt nicht zufrieden. Und jetzt kommt ja, das nächste Kaliber und zwar... Ist sein nächster Gegner niemand geringerer als Marek Bartel. Sehr talentiert, sehr aggressiv. Wobei ich aber sagen muss, ich für Marek Bartl wenig Licht sehe bei diesem Duell. Selim Litopus ist auch bekannt für seine Kicks, für seine ja, Kicks aus der Drehung heraus, für seine Mittelkicks, für seine wirklich derben Low-Kicks und für seine harten Schläge. Selim Lee Topus hat sich jetzt nämlich auch in Thailand vorbereitet. Ja. Wie viele mitgekriegt haben, habe ich mich in Thailand vorbereitet und fühle mich sehr stark und ich verspreche euch, dass ihr diesmal einen Selim 2.0 seht, einen ganz anderen Selim. Ich habe sehr viel gelernt in Thailand. Ich freue mich, wenn jeder kommt, mir zuschauen, mich unterstützen. Und sieht euch diese Schlacht an. Wird sicher der Fight of the Night, verspreche ich euch. Also er verspricht von sich selbst aus, ein Selim 2.0 wird euch erwarten. Dieser Kampf findet statt am 29.04.2023. Das heißt diesen, den kommenden Samstag in Bratislava. Im Simni Stadion, versäumt das nicht, denn Bratislava, diese Veranstaltung selbst, ist nur 80 Kilometer von Wien entfernt und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit Paperfüß zu kaufen. Schaut vorbei bei Salem Lee, ich verlinke euch natürlich seine Instagram Seite in der Beschreibung und auch hier blende ich sein Instagram ein. Er trainiert, soweit ich informiert bin, im Hero Gym im Hero Gym sind mittlerweile sehr, sehr, sehr stabile Leute, die sich dort weiterbilden, sehr stabiles Training und ja, man kann gespannt sein, wohin die Reise führt, ich habe ihn natürlich auch gefragt, Selim, was sind deine Wünsche, deine Träume, wie stellst du dir das vor oder dieses und jenes und das zeichnet diesen Selim aus, weil was sind deine Ziele oder deine Träume? Und es ist unglaublich, es ist unglaublich, wie sympathisch dieser Mann ist. Und ja, er hat geschrieben, ich möchte zu den besten Kampfsportkünstlern oder Kampfkünstlern, Sportlern der Welt gehören. Und wo es mich hinführt, UFC, OneFC oder auch KFC spielt keine Rolle, ist in Allahs Händen. Da sieht man schon mal, ja, er ist wirklich ein authentischer, sehr sympathischer und sehr, sehr talentierter MMA-Athlet, von dem wir bestimmt noch viel, viel hören werden. Versäumt nichts. Und wenn ihr Wünsche habt, wo ihr sagt, okay, wir hätten vielleicht... Etwas mehr über Selim Lee erfahren, dann seid gespannt. Denn es gibt in ferner Zukunft, und diese ferne Zukunft ist nur noch ein paar Tage entfernt, ein ganz freshes Format auf meinem YouTube-Kanal, was das alles beinhaltet. Ihr werdet schauen, ihr werdet staunen, und nicht vergessen, meine lieben Freunde, Glück, die <lacht> Irgendwo muss immer wieder ein Hänger drin sein, ja, abonniert den Kanal, Drückt die Glocke, schreibt in den Kommentaren, wem ihr denn gerne als kleines Porträt haben wollt. Und in ein paar Tagen kommt hier richtiger, richtiger, extrem geiler Content. Lasst euch das nicht entgehen. Und bis dahin, Smash Talk, Smash Time. Und ja, bleibt stabil, passt auf euch auf. Salam alaikum, tschüss und Papa.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 ich habe Fight of the Night, verspreche ich euch. Ist der Selim Topus, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, hebt da richtig ab nach dem Spin Kick. Er ist immer noch schmerzverzerrt auf dem Boden. Ja, genau das war das Ding, von dem wir eigentlich schon von Anfang an gedacht haben, dass es. Das ist so